Moin Leute, äh, da es bitte nicht drauf schauen, ich habe so einen komischen Erkältungspickel bekommen vom Silvester-Vlog. Äh, ja, aber heute geht es nicht um meinen Pickel, denn heute geht es um ein Statement, was ich halten muss, weil es eskaliert langsam. Und zwar geht es um den 24 Stunden zeomarathon der co marathon ist jetzt mittlerweile fast drei bis vier Monate her. Und was soll ich sagen? Ich kriege bis heute immer noch Nachrichten. Hey, ich habe gerade den co marathon gemacht. Da können vorbeischaust. Ja, Mann, ist ja voll schwer. Ja, ich habe auch reingemacht. Schau mal, hier ist das Video. Leute, bitte hört auf. 24 Stunden co marathon zu machen, <lacht> ich spaß die habe es legit aus Langeweile gemacht. Ich habe Zeit gehabt, ich wollte wollt Marathon in 24 Stunden machen. Why not? Why not? Netox hat es gemacht, weil es war, da, war dann ein zweite, weil er fand okay, cool. Aber jetzt schreiben mir Leute halt jedes Mal unter, dieses, unter meinen 24 Stunden CEO Marathon Video, dass sie es auch gemacht haben. Und ich war schon bei vielen Leuten noch dabei im Stream. Äh, es sind jetzt mehr als fünf Leute, die in den 24-Stunden-Zeo-Marathon gemacht haben, wegen mir. Und als allererstes, ich finde es natürlich toll, dass ihr sowas macht. Meine, das war ja irgendwie meine Idee oder irgendwas. Ihr habt es ja durch mich gemacht. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool so. Aber ich glaube, die meisten Leute. Machen das nicht aus Langeweile oder Spaß. Die haben einfach nur gesehen, hey, CEO hat darauf reacted. Ich habe dafür 700 Abonnenten bekommen. Ich mache das auch. Weil alle, alle, die das gemacht haben, 19 Abonnenten, 60 Abonnenten, 100 Abonnenten. Leute, bitte macht diesen Marathon nicht. Leute, macht diesen Marathon bitte nicht mit Intention dahinter, dass CEO euch pusht. Weil ich sehe so oft, die Leute machen das einfach nur, um von CEO gepusht zu werden. Ich meine, okay, wenn er wenn es macht, gerne. Ich gehöre zu euch vom Herzen so, wisst ihr? Ich meine, aber die Leute denken halt einfach, hey, bei Donny hat es geklappt, bei Netox hat geklappt. Ich mache jetzt einfach auch ein und, ja, CEO pusht mich easy. Ja, Mann, pf, egal. Aber dann halt selber dann halt am Ende halt dann. Nicht böse gemeint, aber halt dann. So 0815 Content bringen. Ich meine. Die meisten, die darauf dieses gemacht haben, haben halt. Echt keinen guten Content gehabt. Ich meine, okay, ich lerne auch noch. Also ich habe es auch nicht gerade geil so, aber. Ich meine. Wenn jemand mit dem dahinter geht, mit von CEO gepusht zu werden. Müsst ihr auch irgendwas haben, damit Leute auch bleiben. Und wenn ihr halt, keine Ahnung, mit einem iPhone 5 ist da abfilmt und euer Mikrofon halt klingt, als wäre es vom, vom Aldi-Headset, dann bringt es euch auch nichts. Und mit den Intentionen dahinter, diesen diesen Marathon zu machen, nur um von Zero gepusht zu werden, ist einfach falsch. Ich kann's. Ich kann's echt nicht sagen. Ich, ich, ich kann's. Ich, ich gönn's euch vom Herzen, wenn ihr gepusht werdet, aber. Macht es bitte nicht mit den Intention dahinter, dass CIO euch pusht und dann plötzlich das YouTube an schmeckt. Ich meine, ich verdiene nicht mal Geld mit YouTube. Wir schreiben so viele Leute in die Kommentare. Hey, ich habe es gemacht, schau vorbei. Hey, ich hoffe, CIO, CIO ähm, macht das, Hey, wir machen überall Werbung wie bam, bam, bam, bam. Leute, bitte, bitte. Macht es nicht mit den Intention dahinter, dass CIO euch pusht. Macht es, wenn ihr wirklich, äh, wenn ihr wirklich machen wollt. Einfach aus Joke, aus Spaß. Ich meine, es ist auch irgendwie noch ein bisschen gesundheitsschädlich. Ich meine, nach dem Finse schon SEO-Marathon musste ich mich von der Schule abholen, weil ich komplett branded war und meine Fingern gezittert haben und ich nicht mehr klar denken konnte. Und es machen jetzt wegen mir, machen es jetzt so viele Leute mit in die Zone dahinter, dass sie halt von CEO gepusht werden. Macht das bitte nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also Leute. Bitte hört auf. 24 Stunden CO-Marathons zu machen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr das Postbewerb da... Ich werde jetzt, ab jetzt, mit Zeitplan streamen und Videos hochladen. Hier sind meine zwei Zeitpläne, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich streame jeden Freitag, Sonntag und Dienstag. Und jeden Montag und Donnerstag kommt ein Video online. Und ja, also das ist ein Zeitplan. Ich stream auf Twitch. Wie jeden Freitag, Sonntag und Dienstag kommt Geld vorbei. Twitch.tv ähm, Ich finde es einfach witzig, dass so das einen kleinen Trend gestartet hat. Aber haut rein, dann die Ciao.